Hallo liebe Deutschlehrende und Deutschlernende. Ich begrüße euch ganz herzlich äh, zur neuen Folge von unserem Podcast, <lacht> kann man sagen. Ähm, und heute geht es um die Deutsche Welle. Äh, die Deutsche Welle ist ein deutscher Sender, wie man schon ähm, verstehen könnte. Und bei der Deutschen Welle kann man sowohl aktuelle Informationen finden, als auch äh, Deutsch lernen, kostenlos. Und äh, genau, es sind sehr viele interessante Sachen dabei. Äh, wir schauen uns mal kurz an, was das ist und wie das Ganze funktioniert. So, das ist jetzt zum Beispiel die... Startseite, also wenn ihr dw.com äh, eingibt, dann landet ihr auf dieser Startseite. Äh, die Beiträge ändern sich natürlich, äh, sie werden aktuell äh, gestaltet. Ähm, wir schauen mal, wie wir am besten damit Deutsch lernen können. Ähm, Erstmal kann ich dazu sagen, dass es jetzt bei den Themen nicht unbedingt um Deutschland gehen sollte. Wenn Sie oder Ihre Lernenden aus anderen Ländern kommen, aus Asien oder aus Amerika, könnte man auch ein paar Themen finden, die zu diesen Regionen am besten passen. Wir wollen aber schauen, wie man damit am besten lernen kann. So und äh, beim äh, Media Center, wenn man drauf drückt, äh, sieht man die aktuellen Meldungen. Ähm, das sind äh, sowohl Videos als auch andere Dateien, die man so finden kann. Ähm, und äh, wenn man auf Deutsch lernen kommt, dann sieht man auch ähm, weitere äh, Kurse oder weitere Angebote von, äh, von der Deutschen Welle, zum Beispiel sowas wie Deutschkurse. Deutschkurse gibt es für unterschiedliche Niveaustufen, A1, von A1 bis äh, Niveau C, also C1 und C2. Ähm, und das ist quasi, also man muss sich dann natürlich erstmal anmelden, aber ähm, genau, da gibt es dann unterschiedliche Kurse für Anfänger. Ähm, den man dann beitreten kann und damit dann auch lernen kann. Wir sehen hier zum Beispiel, diese Kurse passen am besten zu dieser Niveaustufe. Ähm, das ist dann Radio D. Äh, zum Beispiel Radio D ist ein Radiosender, der auf Englisch und Deutsch unterschiedliche Sachen erklärt. Äh, wir schauen uns das kurz mal an, was das ist. So, ach nee, Moment mal, wie bin ich letztes Mal? Auf Deutschkurse bin ich, ah, Deutsch XSL, glaube ich, war das. Also man kann es abonnieren und als Podcast äh, sich ähm, anhören oder man kann, ah, hier, glaube ich, Genau, also wenn man auf Mediacenter geht und dann auf Deutschkurse, da kann man hier unten Radio D finden und äh, hier braucht man dann ähm, kein RSS-Kanal oder so oder spezielle Apps dazu. Man kann das dann direkt hier anhören. Und äh, genau, wir schauen uns mal an, was das ist. Josephine, du bist schon da. Aber natürlich. Heute gibt es hier eine Party und da bin ich immer dabei. Eine Party? Wieso? Eine Abschiedsparty für Ayan. Wie bitte? Ja. Dabei. Paula ist staggered. Ihan has never so much as hinted that he wanted to leave, and so it's only then from Josefina that she finds out that this is a farewell party, Abschied's party, thought. Genau, und hier haben wir dann auch gesehen, ähm, das, was auf Deutsch davor erzählt wurde, wird dann nochmal auf Englisch erklärt oder, ja, nacherzählt, sagen wir so. Aber das ist jetzt nicht äh, das Einzige, was für uns interessant wäre. Man sieht, also bei den Sendungen sind es wirklich sehr viele. Ähm, hier beim Bandtagebuch ähm, geht es um Musik. Dann gibt es das Deutschlandlabor, da sind auch so Videos und interaktive Übungen dazu und ähm, es ist dann in verschiedene Themen unterteilt, wie zum Beispiel Mentalität, Urlaub oder Geld. Und man sieht auch, das ist jetzt nicht nur ein Video. Hier unten gibt es noch einen extra Link zu den interaktiven Aufgaben. Also, nachdem man dieses Video sich angeschaut hat, kann man hier dann noch diese Übung machen, um das Hörseeverstehen nochmal zu prüfen. Und ähm, das benutze ich zum Beispiel sehr oft in meinem Unterricht, ähm, weil das schon ähm, ja, die ganze Atmosphäre so ein bisschen auflockt und ähm, schon sehr interaktiv ist. So, ähm, was gibt es noch Interessantes? Ähm, Dialektatlas, ja, ist schon für höhere Niveaustufen ähm, dann gibt es eine ähm, Serie mit drei Staffeln: äh, Jojo sucht das Glück. Ähm, es geht um ein Mädchen, das nach Deutschland umgezogen ist. Ähm, genau, ähm, dann gibt es noch Themen mit Vokabeln. Ähm, man sieht hier zum Beispiel ES-Anhänger <lacht> zurück in Deutschland. Und zu diesem Video gibt es dann auch noch ähm, Übungen dazu. Das bedeutet, dass man nicht nur sich die Videos anschaut, sondern man kann sich dann auch selber prüfen, habe ich denn jetzt alles verstanden oder nicht? Und ja, vielleicht äh, könnte ich dann noch besser werden. So, wie gesagt, das waren jetzt, äh, das waren jetzt die Deutschkurse. Es gibt noch viel viel mehr zu entdecken. Es gibt Podcasts, es gibt Videothemen, Wörter der Woche und und und. Das muss man sich einfach nur einmal anschauen. So, und wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir hier unter Deutsch XXL noch eine oh Mensch, noch eine Unterteilung Deutsch unterrichten. Und das finde ich besonders interessant für Lehrende, weil man dann sowas wie ähm, Lehrerprofile sich anschauen kann oder äh, Deutschlehrerverbände finden kann ähm, und äh, Didaktisierungstools, Newsletter und so weiter. Also das ist wirklich... Ähm, eine, eine breite Palette an Angeboten, die man wahrnehmen könnte oder besser gesagt auch sollte, damit man seinen Unterricht interessanter gestalten kann. Ähm, wir haben bei uns auf unserem Portal, auf unserem kostenlosen Portal abc-deutsch.com, seht ihr hier, auch manche Sachen ähm, schon hochgeladen, damit man, gleich nach der Niveaustufe äh, suchen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich brauche etwas fürs Niveau B2 und meine Zielgruppe sind erwachsene Menschen, also die Möglichkeiten sind entweder Kinder oder Erwachsene, äh, dann sieht man ähm, auch schon manche Videos auch von Deutschland, äh, Labor, über die wir gerade gesprochen haben oder ähm, andere interessante ähm, Videothemen, äh, wie hier zum Beispiel verrückte Särge für die letzte Reise, verlinkt mit, äh, mit den äh, extra Übungen dazu, die man dann auch ähm, ja, <lacht> super im Unterricht ähm, benutzen könnte. Genau, ähm, so viel von mir. Das war eine ganz kurze Übersicht von der Deutschen Welle, für die, die das noch nicht kennen. Ähm, für die, die das schon kennen, äh, wär, war das vielleicht noch eine ähm, kurze <lacht> Wiederholungstour, sagen wir so. Ähm, schreibt mir einfach, falls ihr deutsche Welle auch in, euren, in eurem Unterricht benutzt. Ich würde mich über euer Feedback sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao!